Wie kann ich in Survey Server einen Pretest durchführen. Es geht also darum, die Umfrage zu testen, bevor sie online geht. Dafür gehe ich hier auf Befragungsprojekt und dann Pretest und Vorschau. Dort kann ich dann auswählen, dass ich hier jetzt einen Pretest machen möchte mit Eingabefeldern für Anmerkungen. Das heißt, die Befragten können gleich die Umfrage ganz normal ausführen und zusätzlich werden unten drunter unter den Fragen immer Felder angeboten, wo die Befragten dann Anmerkungen machen können. Dann kann ich hier auswählen, welchen Fragebogen ich verwenden möchte, wenn ich mehrere Fragebögen in einem Projekt drin habe. Ich habe jetzt hier mal einen Fragebogen ausgewählt, kann dann sagen, ob der komplett getestet werden soll, ab Seite 1 oder nur ab einer bestimmten Seite. Und dann kann ich hier sagen, wie lange der Pre-Test gültig sein soll. Die Voreinstellungen sind hier 14 Tage. Sobald man hier oben auf Speichern geht, wird dann ein pretest link erstellt. So, den Link kopiert man dann und gibt ihn den Personen, die eben den Pretest durchführen sollen, die also die Umfrage ausfüllen sollen, um zu gucken, ob alle Fragen verständlich sind oder ob noch irgendwelche Probleme dabei auftauchen. Es gibt auf der Seite von SurveyMonkey auch Hinweise dazu, was alles bei so einem Pretest beachtet werden soll, inklusive auch Literaturhinweisen. Es lohnt sich also auf jeden Fall, diese Seite sich hier mal anzuschauen mit ein paar Tipps dazu wie man so einen Pretest am besten durchführt. Und hier unten findet sich auch die entsprechende Literatur von Prüfer und Rexroth. Ich kopiere jetzt hier mal den Link und wir schauen uns mal an, wie der Pre-Test ist. sieht jetzt also die Umfrage, so wie sie dann für die Befragten auch zu sehen ist, wenn die Umfrage online geht. Die Befragten können jetzt hier Antwortoptionen auswählen und zusätzlich steht halt hier was zur Anmerkung. Das heißt, da steht dann auch noch eine Erläuterung für die Befragten. Sie testen den Fragebogen gerade pre -Test. Finden Sie auf dieser Seite irgendetwas Unverständliches oder Missverständliches? Sehen Sie noch irgendwelche Fehler? Bitte schreiben Sie alles auf. Gut, wenn man sich die Daten jetzt angucken möchte, die beim pre eingegeben wurden, dann geht man hier unten und findet dann hier den Punkt Daten ansehen. Hier findet man jetzt alles, was bisher an Daten eingegeben wurde. Admin sind so Sachen, die man eben selber als Admin hier testweise mal eingegeben hat bei den Daten. Interviews sind solche Daten, die gesammelt wurden, als das Interview wirklich sozusagen freigeschaltet war für die Befragten. Und pre sind hier eben die Daten, die gesammelt wurden, als die Umfrage als pre freigeschaltet wurde. Und hier kann man jetzt zunächst mal sehen, was die Befragten im pre geantwortet haben und kann dann aber auch zusätzlich sich diese Anmerkungen anschauen. Das sieht man hier an dieser, an dieser Sprechblase, dass man da direkt auf die Anmerkung rüberwechseln kann. Alternativ kann man auch hier im Menü auf Anmerkungen aus dem pre gehen. Und da findet man zu den einzelnen Seiten bzw. zu den einzelnen Fragen auf den Seiten dann die Anmerkungen, die dort von den Teilnehmenden des Pretests dann eingetragen wurden. Was auf jeden Fall auch sehr empfehlenswert ist, die Daten einmal testweise herunterzuladen, bevor man die eigentliche Umfrage macht. Und dafür kann man hier auf den Punkt Daten herunterladen gehen und kann dann einmal testen, ob der Download funktioniert. Das heißt, man kann dann auswählen, in welches Dateiformat man seine Daten herunterladen möchte und kann sich dann angucken, ob die ganze Codierung und alles so funktioniert hat, wie man das haben möchte, dass man also direkt sieht, in dem jeweiligen Auswertungsprogramm, das man nutzt, dass die Sachen so dargestellt werden, wie man das möchte. So, ein Tipp noch dazu. Wenn man hier normalerweise die Daten herunterlädt, ist die Voreinstellung so, dass nur die echten Interviewdaten heruntergeladen werden und nicht die vom Admin selbst eingegebenen Daten und auch nicht die Pretestdaten. Wenn man das ändern möchte, wenn man also auch die Pretestdaten jetzt einmal hier testweise herunterladen möchte, dann geht man folgendermaßen vor. Dafür geht man wieder hier in der Steuerung auf die erhobenen Daten und wir waren ja jetzt gerade eben hier bei dem Punkt Daten ansehen bzw. Daten herunterladen und da oben drüber gibt es die Auswahlkriterien für gültige Fälle. Dort kann ich also auswählen, welche Fälle heruntergeladen werden sollen beim Download. Wenn man hier zusätzlich den Pretest ankreuzt, kriegt man auch die pre daten mit in den Download und kann sie sich dann testweise anschauen. Soweit zum Pretest im source Survey. Wie gesagt, weitere Informationen dazu finden Sie auf der Hilfeseite von Social Survey zum Thema Pretest inklusive auch Hinweisen zur Literatur. Ich wünsche Ihnen wie immer viel Erfolg bei der Anwendung.